Es findet ziemlich viel. Schon ja, das ist ganz unruhig. Jetzt schauen wir mal, was du diese Woche gegessen hast. Das Gute, wenn man die Sprache nicht versteht. Kannst du mir ein Foto bringen? Kate okay, kämpft sich einen ab. Kai, bei jedem Schlag. Surfsession, oder? Ja. Du bist herrlich gefolgt. Ich habe dir von oben zugeguckt und jetzt noch zusammen auf dem Wasser gewesen. Ja, und jetzt bin ich schon echt platt, aber das darf man auch sein. Eine herrliche Session war echt schön. War zum Blick ähm, kleiner als gestern, was mhm. ihr im letzten Vlog gesehen habt am Ende. Jetzt brauchen wir einen Tischlauf und dann machen wir Müsli. Lecker. Hammer, habe ich Lust zu. Ja. Und so stehen wir hier. Super schön, sieht fast aus wie auf einem Campingplatz, finde ich. Hier schöne Wiese, stehen auch andere Camper. Und man steht ein bisschen weiter oben, hier ist so ein Pinienwäldchen Und wenn man genau hinguckt, sieht man da unten das Meer. Das heißt, man muss ein kleines bisschen nach unten laufen. in dem kleinen Örtchen Tapia. Willkommen in Tapia. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> das <lacht> es ist, ist nicht äh... der Start vom Vlog. Wir werden doch schon das Wellereiter. Ja, das macht doch nichts. Ich habe Regenschirm dabei, weil hinter mir, man sieht schon, es ist eher weniger gutes Wetter und wir erwarten Regen. Wir mhm. machen jetzt einen Spaziergang durch das Dorfchen. Ja. Wir suchen uns einen Kaffee aus. Wahrscheinlich mit Internet setzen uns ein bisschen hin. Schaffen ein bisschen was. Schaffen was. Schauen den Hafen an. Deswegen haben wir Schuhe an, auch anstatt äh, Flip-flops und äh, Wollsocken <lacht> oder Barfuß. <lacht> fühlt sich wieder Richtig ganz zivilisiert hier fühlt unterwegs. Sich ganz ungewohnt an, wieder ja. Schuhe anzuhaben. Eingesperrte Füße. Einfach super süß hier der Strand. Bei Flut läuft es komplett voll bis nach hinten mit Wasser. Also da ist eigentlich gar kein Strand mehr. Und jetzt haben wir fast Ebbe. Und schaut mal diese Häuser da vorne. Was ist das für eine geile Lage bitte. Nicht schlecht. Und die haben sie ja auch alles am Strand super schön angelegt mit so Wegchen, Wiese, Bänken. Echt süß gemacht. Oder? Sehr süß. Dann suchen wir mal den Hafen. Vamos! Blinds. How to reach for the This thing where I belong. Hey, look at me, I know what I've become, I've been running, at least, looking for something. Wollte surfen für dich? Das war mir zu schwer, glaube ich. Ist dir zu schwer? Ja. Okay. Aber finde ich eigentlich ganz cool diese, ich glaube, ich nenne es mal Kunst, oder? Ja. Sitting in my pocket in plain inside all alone. It's time for me to go. Burn all bridges. All I know. I got lost along the way. Es windet ziemlich viel. Ja, du bist ganz unruhig. Ich denke, es ist aber eher, weil der Regen kommt. Schwein, ne? Das ist der Regenwind. Wir haben den Hafen schon gefunden. Sau so süß, finde ich. Klein, aber richtig. Echt süß, jetzt natürlich Ebbe, jetzt legen die Boote alle ziemlich tief. Süß, ne? <lacht> ja, süß. Sind die farbigen Boote, wenn ich immer richtig schön mhm. mit dieser Farbe farbigen. Süß, das Mini-Haus, du. Das, so das ist ja was von ne, von der Größe. Das ist äh, fast wie in Holland so schmal das Haus ist. <lacht> Ich ist super angeboten. Das Gute, wenn man die Sprache nicht versteht, man kann sich trotzdem gut konzentrieren bei der Arbeit. Ne? Man lässt sie nicht ablenken. Das ist richtig gute, angenehme Hintergrundgeräusche. Ja, normal ja. zu Hause würde mich das voll ablenken, wenn ich überall zuhören würde. Schmeckt? Ist es gut? Lecker. Es war gemütlich. In der war richtig viel los irgendwann, wurde immer voller. Das ist irgendwie auch so ein bisschen ein spanisches Ding am Wochenende oder Sonntag, sich mit Freunden in der Bar zu treffen, Bierchen, Weinchen schön zu trinken. Ja, da habe ich mich, mich dann mal. auch angepasst und auch ein Bierchen mitgetrunken. <lacht> genau, schau mal, ein, naja, es war ja auch schon guter Tag, war nicht mehr morgen. Das stimmt. Geht ja. <lacht> Jetzt hat uns dann doch noch der Regen erwischt. Ja. Und der Wind kommt wieder auf. Ja, ich muss den Schirm mit zwei Händen festhalten. <lacht> das ist so. Wir fliegen sonst fast davon. Ah, bei uns gibt es ein zweites Frühstück. Kaffee mit Croissant und danach Geht es aus Wasser? Einiges erledigt schon. Eingekauft, Essen. Ja, ja. Und wir waren beim Decathlon. Für mich gab es dünne Schüchen, weil ich so kalte Füße habe beim Surfen immer. Und hier haben wir uns hingestellt. Ich gucke und Google Maps. Ja. Äh, und vielleicht dachte ich, kann ich erkennen, ob da eine rechte Welle geht. Aber das lässt sich schwierig herausfinden. Aber das könnte funktionieren, weil hier aus Tiefen durch die Flussmundung ist. Mhm. Und dann schauen wir mal, wir hier entlang der Sandbank. Ja. So, wir sind ready. Anzüge sind gedreht. Ja. Und hier sind diese Schüchen, die ich mir gekauft habe, sind eigentlich wie so Socken, eher so ganz dünne Neoprenschuhe. Mal gucken, ob die was taugen. Wichtig, dass du natürlich warme Füßen bei, weil mit kalten Füßen macht nicht Spaß. Nee, nee, das ist echt <lacht> blöd. Ja, gestern hatte ich es nämlich wieder echt kalt auf dem Wasser. Aha. Und dann so, dann werden die Füße schnell so taub und dann macht es echt keinen Spaß mehr. Dann klappt auch natürlich nichts mehr, wenn man die Füße nicht gut spürt. Schade, wenn die Bedingungen dann so gut sind und man muss wegen kalter Füße raus. Das ist blöd. Deshalb? Ja. Mal schauen. Kalte Füße soll man nicht bekommen. Zum nee. Glück hast du es nicht bei der Hochzeit. Oder sagt man das nicht in Deutsch? Doch, ja. <lacht> kommst du da drauf. Naja, wir gehen aufs Wasser. Ja, wir gehen aufs Wasser. Sehr schön. <lacht> Wir sind wieder raus, war herrlich. Kleine Welle, Sonne und zu zweit im Wasser. Hat gut getan. Wir fragen Kate mal, wie es mit den Schuhen war. So, hier wird geduscht. Herrlich. das Salz aus dem Gesicht. Die Schuhe? Ha? Die Schuhe sind noch an, also nicht verloren. Kate, Fazit. Mit oder ohne Schuhe, was war besser? Also mit hatte ich jetzt absolut keine kalten Füße. Zwei Hammer. Das Selbst Kai hat gesagt, er hat ein bisschen kalte Füße. Ja, leicht kalte Füße, ja. Also ich gar nicht. Das kam, das kam noch nie vor. Nachteil, ich stand manchmal, wenn ich aufs Rad gegangen bin, dann ging der Schuh so hier, weil das so ein bisschen mit Platz ist vorne, dann ging der so doppelt und dann stand ich da so, so drauf. Das ist ein bisschen blöd, aber da muss ich einfach meinen Takeoff besser üben, dass ich hoch genug springen, meine Füße hoch genug nehmen. Genau. Und dann hat man aber richtig gut Grip auf dem Brett. Okay, Super. also? Ist gut. Gut. Ich kann lange auf dem Wasser bleiben. Schön. <lacht> Kannst du mir mal eine bringen bringen, bitte? Mach ich. Nochmal okay. Noch zum Strand, als ob wir noch nicht genug gemacht haben. Nee. Ähm, es gab äh, nämlich äh, beim Einkauf noch was. Nämlich Schläger. Schläger, das hatten wir da nicht. Nee. Sollten so wir uns noch holen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ähm, es ist nicht Badminton und auch nicht Federball, oder? Hätte ich gesagt. Nee, es sind Art Badmintonschläger, ein bisschen kurz. Es gibt auch einen Badmintonschüttel, oder wie nennt man das bei euch? Ein, ein Schüttel, ein, ein Ball. Ähm, gibt es aber zwei? Ne? Ja. Es gibt da zwei Schläger oder äh, zwei ja, so, Schläger, Art, ja. <lacht> so Art Badmintonschläger, kurze. Ähm, Geile Farbe auch irgendwie, ne? Das da der Farbe. <lacht> Und äh, das gibt es dann in zwei Varianten: einen mit so einem dicken. Der bunte ist schwerer. Wahrscheinlich schwerer für was mehr Wind. Ja. Und einer mit normaler weißer Deckel. Okay, probieren wir's wir es mal aus. Hopp aufstand Nee, war cool. Also... Macht Spaß, ja. ja, ja. Reicht vollkommen aus, und so ja, das Schläger. Geld ist das perfekt. Ja, aber, Und äh, der, der oh. Schüttel, Schüttel, also der Ball. der Ball mit dem normalen, einfach der Badmintonball, ist am besten, ne? Also, ja, der war der Schnelle, der ging besser mit Wind. Genau, der andere war halt zu so langsam und da hat man den Wind direkt gespürt. Ja. Ja, es war... Oh, meine Bauchmuskeln vor allem, <lacht> wenn ja. ich mich immer tot lachen musste, weil Kai bei jedem Schlag... Ah, ja, voller Einsatz, voller Einsatz. Ah, dann kriege ich mich über dich, mehr, dann mache ich mich schlapp. Und dann noch aber die Konzentration zu behalten, den Ball zu kriegen. So. Aber es lief manchmal ganz ah, gut, am Ende lief cool. es richtig gut. Ja. Das macht echt Spaß, ich bin jetzt Schwitzen gekommen. Jetzt weniger Spaß, wir mussten die Toilette noch leeren. Ah ja, stimmt. Naja, auch nicht schlimm. Genug Sport für heute. So sieht es hier aus. Das sind die Schilder. So findet man das immer. Area de Servicios. Und so sehen die Stationen aus, relativ simpel, hier gibt es Wasser, um dann die Toilette durchspülen oder auch seinen Kanister auffüllen und hier ist die Grube für die Toilette. Hier in Spanien ist das bisher super entspannt oder auch allgemein in Frankreich war es auch super entspannt, gibt es super viele von diesen Servicestationen, ähm, das heißt wir hatten echt noch nie ein Problem irgendwie unsere Toilette zu leeren. Ja, jetzt ja, schauen wir mal was du diese Woche gegessen hast. Das will ich nicht sehen. Die anderen auch nicht, glaube ich. Einmal links rum, einmal rechts rum, einmal hoch, runter, einmal seitlich, einmal vorwärts, rückwärts. Okay, das ist deine Taktik. Ja. <lacht> Möglichst alle Ecken rauskommen. Okay. rauskommt. Solange, dass es nicht mehr braun rauskommt. Tja, das gehört halt eben auch dazu, ne, zum Campen. Dass man so Sachen machen muss. Aber, weil viele irgendwie sagen, oh ne, sie wollen nicht so ein Klo, weil man es immer lernen muss. Wir sind super begeistert. Wir sind sehr begeistert von dem Klo, ne? Ja. Ist super entspannt zu lernen. Und man muss sich einfach keine Gedanken machen, wo kann ich jetzt wieder auf Toilette gehen, sondern hat immer sein Klo dabei. Und wir teilen uns die Arbeit auch. Also nicht nur Kai lehrt, sondern ich lehre auch ab und zu. Ja. oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> da darf man auch einfach ganz entspannt übernachten, da darf man 48 Stunden lang stehen. Und für da steht man echt schön. Das ist hier bei Voss, da ist so eine Flusseinmündung. Und da steht man hier direkt am Wasser. Fertig? Okay. Die letzten drei Tage unsere Morgenroutine. Einer von uns macht Kaffee, dann klappen wir das Bett andersrum und dann sitzen wir gemütlich mit Blick aus dem Fenster, ja jetzt sieht man nicht super viel lesen, was stricken oder ja, ganz gemütlich. Der Blick sag, ist immer anders, ne? Der Blick gestern, ist immer gestern, gestern aufs Meer. Aufs Meer. Ne? Heute auf einem anderen Bus. Ja. ja und, jetzt ist es halt echt kalt, die Türen müssen zu bleiben, aber wenn es schön warm ist, gehen die Türen offen. Das ist herrlich, ne? Ja, und das ist echt schön. Mhm. Mhm. Und sag mal, wo können wir die Tassen gleich abstellen? Ja. Ah ja, genau. Dann hüpfe ich auch mal zu dir rein. Genau. Darf ich wieder? Ja, gerne. Komm mit dazu. Wir sind heute ein bisschen auf Spotcheck. Es ist nämlich Wind und wir suchen irgendwie einen geeigneten Strand, wo nicht die Riesenwellen hinklatschen. Wo ich Wind kann. Also ein bisschen üben, Halte üben und so. Ja, jetzt stehen wir in Sedeira. Sedeira? Und schauen ähm, wir uns den Hafen an, vielleicht können wir da ja, raus. Wir starten da unten gerade am Strand. Aber der Wind wird abgedeckt durch diesen Berg da. Hm, ich weiß auch nicht so echt. Hier sieht es auch nicht unbedingt besser aus. Nee. Oder? Nee. nee. Sonst gehen wir halt doch einfach irgendwo Wetterreiter. Vielleicht der Saub schon, ja. So klettert Katie Mauer hoch. Das geht, glaube ich. Wir sind nämlich hier am Ende im Hafen gefahren. Da steht Louis. Da ist gar kein Wind im Bucht. Und schau. Da windet gut. Da windet's gut. Jetzt mal sehen, wie wir da kommen, weil hier können wir schon zusammenfahren in der Bucht. Und dann von der Bucht aus, oder? Let's go. Ja, das ist jetzt das Strändchen, was wir gesehen haben vom Hafen aus. Ich spüre Null Wind. Ist noch voll abgedeckt, der fängt erst da hinten an. Aber es läuft eine gute Welle, vielleicht einfach besser normal Welle -Reite gehen. Uhuhu, kalt! Das Wasser ist kalt, ja, eisig. Das ist komplett Ebbe, deshalb müssen wir so weiter ins Wasser vorlaufen. Jetzt müssen wir halt hier ein bisschen durchs Wasser warten. Oh, wo ist noch tiefer? Reicht das nicht? Die noch höher? Oh, ich muss meine Hose noch höher krempeln anscheinend. Schön ist es hier. Richtig schön. Gestern noch mit Bikini in der Sonne geschwitzt und jetzt wieder Mütze warm eingepackt und uh, kalt. es Kann hier von einem Tag auf den anderen richtig anders aussehen, oder? Gestern war Sommer und heute ist irgendwie Herbst, Winter oder Herbst. Ist also frisch, ja? Ist echt frisch. Und was meinst du? Äh, Witzschürf wird schwierig. Ja, ne? Äh, aber Wellereite könnte gehen, das ist aber echt eine schnelle Welle. Eine schnelle schnelle Welle. Welle. Kate kämpft sich einen ab. Ich muss ganz auf die Zehenspitze, dass ich nicht nass werde, dass meine Hose nicht nass werd. Ich krieg's hier aber auch nicht weiter hoch. Das war das ist eisig. Das ist ein richtiges Kneipbecken. Es wird Wellenreiten, Wellen reiten, Wellenreiterliche Breit, weil ähm, die Wind ist zu unsicher und die Welle sehen echt ganz gut aus. Ne? Ja, den ganzen Tag haben wir nach einem Spot gesucht, um Windsport zu machen und jetzt ist es doch wieder Wellenreiten morgens. Ah ja. Auch schön. Auch schön. Ab aufs Wasser. <lacht> wir stehen hier übrigens ähm, auf einem ganz schönen Parkplatz, schau, ganz klein, da geht es in richtig steile Straße hoch und die kommt hier runter aus, der Parkplatz eigentlich, die gehört der. Ähm, Café oder Bar gibt ist äh, wohl geschlossen da ist gerade jemand rumgelaufen ich habe es gefragt es ist erlaubt wir dürfen hier stehen und es ist gut so weil dann stehen wir einiges näher am Strand und müssen nicht so lange laufen wir faulies ja gut, zurück im Busle gemütlich bei uns hier ja es das regnet ist. draußen es regnet Genau, wir haben schnell die Bretter noch im Neo ähm, aufs Dach gepackt und äh, haben uns schnell es gemütlich gemacht im Bus und jetzt wird gekocht. Ja. Wir brauchen wieder Stärkung, es war ganz schön. War Hammer, war Hammer. richtig gut, richtig. sehr gut. Genau, der Wind kam dann auch gar nicht so durch, also es war eigentlich äh, hauptsächlich nur Regen. Und, ja, aber äh, das stört nicht so sehr, weil nass wird man eh Genau. und wir sind im trockenen Auswasser das ist, und dann ist es kein Problem. Ja. Und die Wellen waren mega. Wir waren alleine da draußen. Gute Welle. Hatten einander. Also perfekter Tag. Lassen wir so ausklingen. Los geht's. Los geht's. Schauen wir mal, ob wir hier den Berg wieder hochkommen. Oh, oh ruhig. Ja, Schon gut steil, ne? Eh? Puh, geschafft! Aber da brauchen wir natürlich ordentlich mehr Sprit, ne? Ja, <lacht> Schon. Ja. <lacht> Aber anders würden wir auch nicht an so Plätze kommen. Nee, wir was. Ciao, ciao. War richtig geil. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir in Galizien jetzt. Ja. Ähm, und wir sind sogar so weit, dass wir den komplette Westzipfel von Spanien erreicht haben. Das heißt Bisher sind wir immer von Osten nach Westen gereist, ab jetzt geht es in den Süden. In den Süden, genau. Ja. Aber leider, auch wenn wir in den Süden fahren, das Wetter wird jetzt eher gemischter und kalt, mhm. aber es wird auch wieder besser. So ist es eben. Wechselhaftes Wetter, so wechselhaft wie unsere Reisen auch ist und wird, also... Gehört auch dazu, Gehört dazu. sonst wird es ja langweilig. Ja. Ähm, falls ihr unser letztes Video noch nicht gesehen habt, schaut auch gerne da rein. Ähm, da oder da? Egal. Und ähm, <lacht> dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Mhm. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Dag, ja. Dag.